Der Herrscher der Weite, König der Hunnen, Sohn des Buntschuk und Neffe des Huldis, König Attila! Was ein König dienen bis Es sind zwar sehr, sehr viele Mitglieder hier aus dem Stadtteil, die es sich dann auch mal hier in der Kneipe sehen auf der Straße, und bevor ein falscher Eindruck entsteht. Hunden treffen sich nicht nur in Kneipen oder bei Alkohol. Das Besondere, glaube ich, dass wir alle gut hier zusammenstanden und so wie Hunden gab es hier noch nicht. Und ich glaube, da sind wir gut reingeschlettert und sind direkt vom ersten Jahr an gut angekommen. Und heute glaube ich, gar nicht mehr wegzudenken. So, drei, vier, fünf Mann vorne dran. Als Verein, das ist jetzt nicht so typisch Garde, so mit Röckchen und Tanzen oder so, sondern das ist ja sowas Hartes. Und du Leute, die, ganz Siegburg findet uns ja fantastisch, das, was wir immer machen und so, und wie wir aussehen. hoch, wie prächtig meine Jochte ist. Was willst du mehr?